Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Naja, nicht wirklich so neu. Dieses Video ist sehr alt. Ich habe irgendwie, wie gesagt, vier Videos gehabt, die nie fertig wurden aus irgendeinem Grund. Immer verschiedene Gründe und deswegen ist es jetzt schon ziemlich alt. Und ich habe jetzt endlich mal angefangen, das zu bearbeiten. Wir müssen jetzt die ganze Werbung rausschneiden. Das ist zu so einem Punkt, wo ich wahrscheinlich auf das Internet ausgeschaltet habe. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, dann viel Spaß. Ja, ich habe ja noch irgendwie versucht, die Konstruktion rauszufinden, weil es hier nichts erklärt. Ich werde mehrere Male Probleme haben, mir irgendwie das zu steuern. Ich habe keine Ahnung, warum ich da so viel rausgeschnitten habe bei der Einwerbung. Die Kisten sind ziemlich nervig, die kommen mehrmals zum Video. Ich weiß nicht, warum die da so oft sind, weil die bringen nicht wirklich viel. Warum ist überhaupt, macht man das so? Das, das Instrument wird man nie spielen können. Ist der eine Typ da von Queen? Ich weiß nicht, ach, welche Leute, Leuten diese Models gemacht wurden. Dieses Spiel habe ich den ganzen Video lang nicht verstanden. Ich bin jedes Mal sofort verbrannt. Also ich habe es nachher mal verstanden, aber ich, ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. So schwer ist das Spiel nicht mal. timing ist mal alles ziemlich einfach. Was ist das eigentlich für ein Geräusch im Hintergrund? Es ist, glaube ich, immer noch da. Ich kann da ja halt sehen, wie laut das ist, was es aufnimmt. Naja, ah wenn man so einfach in den Himmel kommt, das geht nicht. Und wieder Kisten. Das wird ziemlich oft passieren. Vielleicht mache ich das noch etwas raus, wer weiß. Warum ist das eigentlich das im Himmel, wenn man die Teufel schlägt, aber in der Hölle wenn man die Engel schlägt? Sollte eigentlich andersrum sein, weil warum sind Engel in der Hölle? Oder jetzt Teufel im Himmel? Warum sehen die alle aus wie Gandhi? Keine Ahnung. Oh, das ist der Staubsauger. <lacht> ja, ich es gerade jetzt gehört am anfang halt nicht ja deswegen habe ich das ohne so also, konnte nicht jetzt irgendwie wegen dem programm sein ich habe jetzt gemerkt dass der staubsauger an ist was jetzt aufgehört ich werde es mal nachgucken vielleicht ist auch was anderes also, ja es hat aufgehört also werde ich mal sagen dass der staubsauger kann auch sein dass so irgendein Insekt hier war aber glaube ich nicht ich mag insekten nicht deswegen passe ich deswegen auf ja, es ist auch das einzige mal dass ich irgendwie hinbekommen habe glaube ich dem typen zu entkommen danach war ich einfach zu dumm oder habe irgendwie die steuerung nicht hinbekommen einmal habe ich die nicht bekommen, bei dem Rest war ich einfach zu dumm was passiert hier eigentlich mit den Flügeln die man verpasst, weil ich habe einige verpasst über diese Zeit ist das irgendwie wichtig oder? und schon wieder die Kiste ist immer wieder man möchte einfach das Minigame spielen, weil manche der Minigames eigentlich sogar Spaß machen hier anders als bei so manch anderen Spielen die man hier findet auf meist Mobile Games im Müll, leider und dann kommen wir für diese verdammten Kisten wieder ja, also ich habe keine Ahnung, was hier mit dem Video passiert ist. Dass der Clip irgendwie dreimal gespielt wurde oder sowas. Tut mir leid, ich kann das jetzt nicht mehr bearbeiten. Ich bin überfordert damit. Die Stelle bleibt einfach so. Lebt damit. Sorry. Ja, also ich habe halt eben schon gesagt, was ich von den Kisten halte. Ist irgendwie jetzt komisch dazu noch zu reden, weil der Clip irgendwie dreimal gespielt wurde oder sowas. Was ist jetzt eigentlich mit... Okay wie funktioniert das ist das feuer da hoch zum also das spiel ist für manche ein bisschen unlogisch aber sind das nicht wirklich weil es ist immer noch es macht immer noch spaß ja ja hier hab ich habe ich das den ausgeschaltet habe mich gewundert warum ich da ich habe mich gewundert warum ich da die nach angesehen habe. es gibt das ja auch mit dem gegenteil wo man dann polizisten schlägt da hält Absicht verloren. Ich weiß nicht warum. Ich einfach jeden, der irgendeine Sünde begangen hat, in die Hölle schicken. Wie es in Riegel steht, soweit ich weiß. Jeder sagt das immer. Da eine Sünde in die Hölle. Interessiert mich nicht, wie viel Guten die wie viel Gutes die getan haben. Ja. Das ist das war gemeiner egal. Das Geräusch war wieder da. Ich hab's gehört. Was war das? Ist ja nicht der Staubsauger, der ist jetzt aus. Von mir warst du das? Nein, ich glaube nicht, dass es die Katze war. Ja, aber ich meine, dass das. ich das... Ich weiß nicht genau, ob es in der Bibel... Ich bin mir ziemlich sicher, steht nicht genau in der Bibel, dass man für eine Sünde die in die Hölle kommt. Aber es, es stehen komische Sachen da drin. Wie das äh, Homosexualität oder am Sonntag den Rasen zu mähen, einen in die Hölle bringt. Also... Die kleinste Sünde kann wirklich das Leben ruinieren. Oder das Nachleben eher. Das war jetzt genug davon. Ich mag es nicht über Religion oder Politik oder sowas zu reden. Besonders nicht, wenn ich jetzt irgendwas aufnehme. Ich hasse dieses Spiel. Das ist einfach... Die Steuerung ist nicht sehr gut für dieses seitlich wischen. Das kriege ich das Spiel irgendwie nicht richtig gut hin. Deswegen ist man ziemlich langsam. Das macht ziemlich schwer, weil man kann nichts riskieren. Du kannst nicht irgendwie gut ausweichen. Du kannst es nicht riskieren, zu nah an die Steine zu kommen. Dieses Spiel ist auch sehr schwer. Da habe ich nichts gegen. Es wird ein bisschen einfacher, aber es ist immer noch es ist immer noch schwer. Also da sieht man auch, welche Schlüssel, wenn immer wenn drei Schlüssel da sind, kommen die Kisten. Ich sollte aufhören, die Schlüssel anzuklicken, wahrscheinlich. Hier habe ich immer versucht, irgendwie Anstatt die offensichtliche Anzahl an Scheinrein zu legen, irgendwas komisch, was immer noch funktioniert. Ich weiß nicht warum. Äh, ich meine nicht, dass ich jetzt das Spiel lasse, sondern das Minispiel da. Weil, wie gesagt, die Seitversteuerung ist nie wirklich gut. Ähm ich wollte irgendwas anderes sagen, habe das jetzt vergessen. Toll. Warum passiert das dann dauernd? Dieses Spiel hat mich auch ziemlich überrascht, ich wollte erst irgendwie halt zeichnen, wie es da oben ist, weil das ist auch nicht nur, was man denkt, aber nein, man klickt so mit einer Farbe an und fertig. Das ist äh, überraschend. Ah, jetzt weiß ich, wollte dieses komische Geräusch. Ich habe mein, ich habe den Löffel geschlagen. Ich weiß nicht, warum. Ja, egal. Bei dem Spiel war ich auch erstmal ein bisschen überfordert weil ich habe nicht verstanden, dass das auf Flügel eingestellt ist, dass die Flügel in das blaue reinbringen muss. Ich dachte, okay, diese zwei Flügel jetzt da auf die andere Seite bringen, dann bin ich fertig. Nein. Das hat. Das wird öfter passieren, es ist halt einfach, dass nichts wirklich gut erklärt wird. Deswegen passiert das, dass ich es nicht wirklich erstmal verstehe. Und dann ein bisschen Rauche, bis ich herausgefunden habe. Bin ich habe nur dumm das ist eine ganz andere das sind eine andere Fälle ich manchmal bei diesem Spiel wo man da den bei den Gandhis die Ringe von den Kopf bewegt, da war ich einfach nur dumm Mehrmals. genau wie bei dem Spiel mit dem Feuer wo man ja da mit das richtige Timing um aus der Hölle rauszukommen da war ich auch einfach nur dumm passiert kann man nichts gegen machen ja, aber das Spiel allgemein mag ich. Das sind verschiedene Minispiele alles und es gibt ein paar, die ein bisschen zu oft kommen und wenig Variation haben, beziehungsweise eins, wo man dann so scannt und dann guckt, auf welche Verbrechen es er nicht. Das sind immer wieder dieselben Leute, dieselben Antworten bei dem einen. Bei anderen Spielen kann immer dasselbe sein. Das interessiert einen nicht, wie dieses hier. Hier habe ich überhaupt nicht die verstanden. Ich habe irgendwie versucht, da zu klicken für die ganze Zeit, bis ich irgendwie verstanden habe, dass man da wischen muss und selbst dann ist es immer noch eine verdammt. Es ist eine schlimme Steuerung, ich möchte jetzt nicht fluchen. Ich habe auch hier bei der Audioaufnahme immer mehrmals pausiert, mir das Ganze nochmal angehört und geguckt, ob da irgendwas ist, was da nicht stiefelt, wegen diesem Geräusch, was da, das passiert ist. Ich weiß immer noch nicht, was das war. Was war das? Hier sind keine Insekten, da passe ich immer sehr auf. Die Katze ist nicht so laut, der Staubsauger war es auch nicht, der ist aus. Ich verstehe es nicht. Hier, das meine ich mit dem Scan. Es sind immer wieder dieselben Leute, dieselben Verbrechen, dieselben Clues. Das finde ich ein bisschen schade, aber bei den meisten anderen Spielen ist es wirklich egal. Und bei dem, wo man dann entscheiden kann, ob jemand in die in die Hölle oder in den Himmel kommt, finde ich auch sehr schön. Das heißt, bei, dem, also bei dem Spiel, wo man Lehrer ist, was ich auch ein Video zu haben, was ich auch noch machen muss. Da ist das ja so, dass man immer dass eine vorgebende richtige Antwort gibt und eine falsche Antwort. Wenn du dann einem sagst, okay, benenne den, benenne den Kreis und er sagt, der Kreis heißt Bob, dann wenn du dann sagst, okay, das ist meine Schuld, ich hätte eine bessere Frage stellen sollen, du kriegst, kriegst eine gute Note, dann ist das eine falsche Antwort und du, du verlierst Geld. Hier ist das nicht so. Du kannst Hitler in den Himmel schicken und niemand interessiert's. Das ist wirklich was, was du in diesem Spiel tun kannst. Das finde ich schön. Hitler in den Himmel sollte oder so sondern weil ich die Wahl dazu habe. <lacht> nicht, dass sie jetzt immer das falsch halt steht oder sowas. Nein, ich bin kein Nazi, ich bin kein Nazi. Leider heutzutage immer sagen. Ist schade. Sollte nicht so sein, aber man kann nichts gegen machen. Menschen sind halt dumm. Wie ich hier gerade. Weil ich habe diese Person mehrere Male aus in die Hölle geschickt. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, diese Blume ist offensichtlich ein Beweis für ein Verbrechen. Und ein anderes Mal habe ich einfach nur alle weggeklickt. Weil, okay, ein Großteil von denen war Böse bis auf der letzte Typ. Also habe ich die alle in die Hölle geschickt. Ich habe auch bei den Typen hier, bevor der überhaupt an die da drankasche, gedacht, okay, irgendeiner, irgendwas wird verbrochen haben. Einfach weil dieses Spiel oftmals irgendwelche, irgendwie ein bisschen offensichtlich macht, wer Verbrecher ist und welcher ja nicht. Und er. Keine Ahnung, der sah ein bisschen verdächtig aus. Ich habe kurzzeitig verstanden, was man hier machen muss anscheinend. Ich weiß es nicht. Warum habe ich da kurz angehalten? Diese Videoblase da nervt die ganze Zeit. Ich weiß nicht warum die ja die ganze Zeit ist. Man kann einfach Knopf für Videos machen. Man muss das nicht so nervig machen. Und warum kommt so oft dieses Bewerten? Das ist einfach fünfmal hintereinander direkt gekommen innerhalb von ein paar Sekunden. Und ich glaube da war irgendein Fehler, dass das passiert ist. Aber egal. Fehler passieren. Kann man nichts gegen machen. Wachsen immer da. Das heißt nicht, man sollte es nicht versuchen, das gegen zu machen. Je weniger davon, desto besser. Das besser. Ja, egal. Ja. Diese Sache wollte ich überhaupt nicht machen, weil. Wäre ich ein Gott, wenn irgendwer zu mir beten würde und meint, bitte gib mir Geld. Nein! Der kann ruhig arm bleiben und sterben. Also, wenn jetzt irgendwer wirklich Probleme hat und deswegen. Und der irgendwie verhungert ist, dann kann ich verstehen, dass dieser Battle ist, aber. Komm ich weiß nicht, wer das ist. Es könnte wirklich einfach eine irgendeine gierige Person sein. Ich möchte denen nicht einfach Geld schicken, ohne zu wissen, was da los ist. Ich kriege keine Informationen. Es auch ein anderes. und einfach so, bitte lass mich irgendeinen Schatz finden und dann na, so, füllt meine Schatztruhe mit Gold. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich werde nicht einen Piraten finanzieren. Übrigens wurden die Truhen vergraben. Es hat eine Person gemacht. Und schon ist das einfach ein Stereotyp. Ich verstehe es nicht, aber okay. Passiert. Wer ja, schon wieder dieser Typ von Queen? Glaube ich zumindest. Ich habe dir vorhin erst in die Hölle geschickt. Warum hole ich das wieder raus? Habe ich einen Fehler gemacht? Ich kann verstehen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Wäre ich Gott, ich wäre ein ziemlich inkompetenter Gott. Ist das, das richtige Wort? Ich wechsle auf Wörter. Ja, ich hoffe, es war das richtige Wort. Ich verstehe auch dieses Upgrade-System nicht, weil auf Punkt ist einfach nur noch Videos. Ich habe mir kein Video für die Ästhetik von einem Ort ansehen, den ich niemals wieder sehen werde. Hier auch wieder. Oh, es ist es ist weg. Ich habe irgendwas hier gemacht. Was ist passiert? Warum, warum sehe ich die Harfe nicht mehr? Ist es eine Harfe? Spricht man das so aus? Äh ja, ist wieder da. Okay. Halt, die sehen immer so, so komisch aus, halt Man sieht das. Wie spielt man dieses Instrument? Kann man das überhaupt? wenn irgendwer hier das sieht der weiß wie der hafen funktioniert bitte sag mir das ich meine es ist hier sowieso niemand die einzigen videos die leute von mir ansehen sind die guides von welchen zweiten von denen ich ein paar gemacht habe ich plane noch neue guides zu machen aber das ist lang die brauchen lange weil zum beispiel guides zu all den quests zu machen dann muss ich langsam die ganzen quests machen immer mal wieder kurze aufnahmen machen und zusammenschneiden ich werde nicht einfach dadurch gehen alle quests fertig machen nein und zum J-Man, ich habe ausgesetzt all mein Gold geschmolzen jetzt kann ich es nicht mehr rausholen. Bitte fix das, dass man irgendwie Gold aus dem... sein Erz aus dem verdammten... rausholen kann. Ich, ich habe geflucht, verdammt. Ich möchte das nicht. Ich möchte nur mein Gold Erz haben, damit ich das in dem Video sehen kann. Das hat die Anzahl an Gold Erz steht, die man braucht, nicht die Anzahl an Goldbarren. Weil man möchte ja wissen, wie viel Golderz man irgendwie in den Ofen packen muss, um die matte um das matte zu machen. Das matte Die Matte, ich weiß es nicht. Die Berechnung, würde ich immer mal sagen. Halt, halt, anstatt dass wir irgendwie jetzt 250 Gold machen, die Anzahl an Gold zu zeigen, die an zeige ich lieber die Anzahl an Golderz, Erz und dann weiß. Weil ich glaube nicht, dass das jeder weiß, dass man acht Gold, äh, dass man 8 Gold erst braucht, um einen Goldbarren zu machen. Ich weiß nicht mehr, wie viel das bei Kupfer und Eisen ist. Ich weiß nur, wie viel das bei Gold ist, weil ich das da gegoogelt habe, um das, um die Berechnung zu machen. Ich sollte wahrscheinlich irgendeinen Text dafür vorbereiten. Und Gott, warum weißt war du so leise gerade? Deswegen gucke ich immer nach jedem Thema oder irgendwas, mache ich immer eine Pause, klick auf Schließen und habe dann die ganzen verschiedenen sort damit ich immer weiß, wenn irgendwas passiert, damit wenn ich leise spreche, ich danach wieder laut spreche damit es nur kurz ist und damit dieses Geräusch, wenn ich das höre, dass ich danach was mache. Und hier, ich habe keine Ahnung, wie ich das so schlecht war. Ich habe jetzt, so als ich das gesehen habe, auch erst eine ganz andere Lösung. Ich verstehe es überhaupt nicht. Äh, ich habe keine Ahnung wie ich das hinbekommen, habe so schlecht hier zu sein. Aber ja, passiert. Und das meine ich, manche stellen war nur dumm. Wie hier. Ja. Ich muss auch hier, ich habe keine Ahnung, wie ich diese stellen an der stellen hier so wie ich das, äh, so versagt habe. Halt, ich sehe, der ist da und ich habe nicht erwartet, dass er sich sofort umdreht. Ich dachte, ich habe ein paar Sekunden mehr Zeit. Eine Sekunde mehr hätte gereicht, nicht mehr durch. Aber nein, er war eine Sekunde zu schnell und ich war tot. Passiert. passiert. Und da, diese ganzen Flügel, die jetzt durchgekommen sind, was ist damit? Es ist so wichtig, dass alle diese Flügel verbrannt werden. Wenn die Bob verbrannt und wenn sie von der Hölle geschieht, ist das ein Loch oder das ist es ein Feuer? Ich glaube, es ist einfach nur ein Loch und das Feuer von der Hölle kommt einfach von durch. Wahrscheinlich wegen diesem Typen hier. Und wieder Kistenzeit. Yay ich finde übrigens das Design der Videokiste immer noch sehr schön das haben die wenigstens gut hinbekommen manche der Designs in dem Spiel sehen ja nicht unbedingt so toll aus aber der, diese eine Kiste im Vergleich zu allen anderen Kisten sieht eigentlich ganz so schlecht aus Hier. ich habe keine Ahnung warum aber ich habe mit Absicht versagt im Schlimm und ja ich weiß nicht wie man so sehr versagen kann auch mit Absicht nicht ich meine das kriegt man nicht hin selbst wenn man es versucht direkt immer da richtig auf die Seite da zu kommen. Ja, die hatten nur Sünden. <lacht> Warum das? Hier irgendwann betrunken ist, nicht wirklich eine schlechte Person, auch in die Hölle. Keine Ahnung. Ist Alkohol eine Sünde? Ich, ich weiß es nicht mal. Ich habe vergessen, wer diese Person ist, aber ich habe es halbwegs irgendwie erkannt, dass das irgendeine wichtige Person ist, die jetzt einfach nicht einen Namen nimmt. Und keine Sünden nennen, aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich, weil du kannst dir einfach über eine echte Person reden. Außer die Person ist tot. Und dann sagen, der ja, hat so viele Sünden begangen, oder dass du irgend so einen Counter machen, wie schlecht die Person ist, das, das, das, das kann nicht Probleme bringen. es ist besser, einfach neutral zu bleiben, kann ich verstehen. Ich habe wirklich keine Ahnung, wer das überhaupt war. Ich weiß nur, dass, es, dass die Person existiert. Dass das also nach einer Person designt wurde. Ja, eine berühmte Person wahrscheinlich. Dieses Spiel ist eigentlich ziemlich spaßig auch. Ich mag es nicht ganz, aber äh, es geht. Die Steuerung ist okay. Escort of Souls, ja. Ich mag dieses Minigame nicht. da ja, ich will sowas von diesen Stein, oder? Ja. Kann man nicht ausweichen. Ist man nicht schnell genug. Man kann einfach kein Risiko eingehen. Das Risiko hätte ich eingehen können. Das war dumm. Und, äh, du bist auch nicht schnell genug um irgendwie die Seelen einsammeln wenn du zu weit weg bist deswegen musst du immer in der Nähe der Mitte bleiben ist wirklich ich muss das schon wieder raus weil ich habe schon wieder geflucht das ist, man flucht zu oft das ist ziemlich jeder flucht und ziemlich oft und deswegen ist das einfach in meiner Sprache ist das in meinem Wortschatz ich habe kein Skript, ich... Will... ich... Deswegen ist das in meinem Wortschatz einfach so drinnen. Deswegen fluche ich sehr oft das muss ich. ich versuche es nicht so oft zu tun. Hä? Warum? Es ist ziemlich schwer, sich irgendwie Sätze auszudenken. Auszudenken? Warum habe ich auszudenken gesagt? Es passiert schon wieder, es passiert schon wieder, es passiert schon wieder. Passiert... Ja, ich höre jetzt kurz auf und guck mir dies wieder an. Ich bin einfach nicht gut mit Wörtern Wörter. Äh, ich habe gerade Wör Wörter und Worten gleichzeitig gesagt. Und deswegen irgendwie O und Ö gleichzeitig. Es ist es ist, es ist es ist komisch. Ich kann es nicht mehr nachmachen. Ich weiß ja, was ich ja gerade getan habe. Ich wollte eigentlich darüber reden, wie ich gerade versucht habe, nur mit den kleinsten Scheinen zu bezahlen. Aber es waren 20ern. Und das war eine ungerade. Also es war eine gerade Zahl, aber weil 25 kann man nicht durch zwei Teilen und deswegen. Ja. Jeder hier kann einfache Matt. Einfaches Matt. Ja, ihr versteht, was ich sagen wollte. Also werde ich es nicht mehr erklären. Danke. Was soll war das hier? Hier Spiel mag ich auch. Es ist einfach, aber es ist immer noch Spaß. Also größtenteils dieser Minispiele sind ziemlich einfach, manche sind einfach nur nervig, aber die kommen nicht sehr oft. Es kommen die meisten Minispiele auch gar nicht so oft. Was ich auch ein bisschen schade finde dann, weil manche manche Minispiele möchte man öfter spielen, aber die kommen dann gar nicht so oft, deswegen ist das ein bisschen problematisch, aber ansonsten ist es, es macht wirklich Spaß und die schlecht es gibt wenig schlechte Minispiele da. Natürlich die, die schlecht sind, sind ziemlich schlecht, dabei ist immer so. Man kann Dreh machen. Man wird nicht immer alles gut hinbekommen. Manche Sachen werden dann schlecht sein. Ich habe hier übrigens die Steuerung immer noch nicht herausgefunden. Halt, halbwegs, aber Gott, wer hat das gemacht? Es ist irgendwie komisch, zu, Gott zu sagen, wenn man irgendwie Gott spielt. Was ist eigentlich, was, was der dann täglich macht? Das ist, das ist sehr noch komisch. Auf Flügel schießen. ich bin mal vor, dass er dein Job wie wird sich das anfühlen man kann es auch keinen wirklichen Job nennen das ist wenn es wichtig ist oder sowas es, es geht doch darum wie man selbst darüber denkt wenn man das halt Job hat was, wie denkt man von sich denkt man, man hat selbst irgendeinen Wert und wenn man sowas so arbeitet denkt Maskottchen sie haben irgendeinen Wert halten sie sich für, für etwas weniger was sie sind weil sie halt einen komischen Job haben ist das so sehr schade. Ja. Das ist.. Äh, ich, ich möchte nicht irgendwie über solche Sachen reden. Es ist ein komisches Gespräch ist ja immer für so ein Video. Wie komme ich immer auf solche Themen? Es ist komisch. Es geht im komischen Umwege bei Gedanken. hat man hilft Leuten aus der Hölle rauszukommen oder aus dem Himmel rauszukommen man hilft ihnen irgendwo hinzukommen wo sie obwohl sie woanders eingeteilt wurden da fragt man sich wirklich was was der Sinn dahinter ist also wie gesagt das Spiel gerade stellt keinen Sinn aber egal es macht Spaß weil wahrscheinlich ich kann verstehen warum Leute die eigentlich gut sind aus der Hölle kommen sollten wenn ich in wenn ich entscheide wenn die in den himmel oder der hölle kommt weil wie schon gesagt ich bin ziemlich inkompetenter gott habe ich halt wieder eine taste gedrückt was für eine taste habe ich gedrückt ja halt ja, passiert, passiert. hier auch die steuerung ist ziemlich schlecht das äh, größte sind die aber ziemlich nah aneinander weswegen das kein großes problem ist aber diese eine person danach in der linken seite hätte ich gar nicht bekommen können war unmöglich passiert passiert Da schon wieder irgendwer, der Geld möchte. Wer bist du? Wo bist du? Was ist dein finanzieller Status? Bist du am Verhungern? Das sind Informationen, die ich wissen möchte, bevor ich dir mein Geld gebe. Sage ich jetzt aber. Meistens, wenn, wenn ich irgendjemand in der Straße nach Geld frage, gebe ich den Geld. Also ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ja. Ich weiß auch nicht hier die Steuerung ist ja auch komisch aber es ist, es ist machbar es ist besser als bei dem Flügelspiel man hat Zeit man kann das machen auch wenn die Störung schlecht ist Und da ist schon wieder dieser Typ der einfach nur Sünden hatte warum ist er hier habe ich irgendwas falsch gemacht hat ich den Weg in den Himmel erkauft kann man das naja stimmt konnte man sowas gab's Kapitalismus sollte nicht so sein aber egal was weiß ich schon. Vielleicht braucht Gott das Geld einfach. Ich meine, so viel wieder immer weggibt. Kann passieren. Wer finanziert den ganzen. Wer finanziert das Ganze? Schon wieder. Einfach versuchen, nicht zu fluchen. Ist passiert. Das... Wie viele Character models gibt es hier eigentlich? ich habe mehrere Models für irgendeinen betrunkenen Typen gesehen. Also heißt es wahrscheinlich mehrere verschiedene Models sind. Ich sollte aufhören, auf die Schlüssel überzuklicken. Warum mache ich das? Diesmal habe ich es gar nicht getan sogar. diesmal verstehe ich nicht. Wie bin ich hier gestorben? Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Ich verstehe es nicht. Und ich sollte mal wieder aufhören, dass wir alles anhören. Das ist schon ziemlich lange. Übrigens auch schön, dass das an dass man auch äh, mit, als Teufel hier Planeten erschaffen kann. Wollen die also sagen, dass der Teufel Saturn erschaffen kann, ist, äh, erschaffen hat, nicht kann, ist das die Hölle? wenn du stirbst kommst du zu Saturn ich habe wissen nicht was da was, was da in Planeten alles ist kann sein ich will, also gibt es irgendwie Level Enden äh, irgendwelche gibt es irgendeinen Punkt wo es kein Level mehr gibt oder sind einfach Randomized die ganze Zeit ich glaube nämlich nicht weil manche Level einfach nur wir werden wiederholen sich also schätze ich mal dass die nicht einfach äh, dass die nicht einfach noch mal benutzt wurden weil das wäre komisch ich weiß Leute sicherlich faul genug werden und um so, um sowas zu machen obwohl es dumm wäre aber hey was weiß ich ich glaube wirklich das ist es einfach random das ist dass einfach irgendein zufälliges Level ausgewählt oder sowas so, ich habe schon seit Wochen äh, alles äh, ich habe seit Wochen diese Aufnahme gemacht ich habe sogar ein Thumbnail gemacht sofort nach der Aufnahme und dann niemals das Editing gemacht. Einfach weil Texte zu schreiben so anstrengend war, also habe ich einfach entschieden, meine Fragwürdig äh, mein Mikrofon mit fragwürdiger Qualität zu benutzen, um das hier zu machen. Ich habe nicht, ob das eine gute Idee war. Wer weiß. Wie lange ist das Video eigentlich? Weil ich wäre niemals in der Lage, irgendwie. So das ganze dann mit untertiteln zu machen dann noch das irgendwie ich sage ich das sage ich das, wie sag ich das äh, zum beispiel bei dem BTD 6 video habe ich da eigentlich nicht gemacht weil ich glaube nicht dass hier irgendwie noch englische untertitel zu dem Texten gemacht habe weil die ja auf deutsch sind weil das video ist ziemlich lange das würde ich nicht hinbekommen wenn ich es gemacht habe ich weiß nicht was ich, ich zu der zeit was für drogen ich zur zeit genommen habe ich nehme keine drogen also keine aber man weiß ja nicht Ah, weiß ja nicht. Ja, ja, äh, äh, ziemlich viel, viel Gutes gemacht, ziemlich viele Sünden. Trotzdem in die Hölle. Oh, das war mein ein der eine gute Sache gemacht hat. Erstaunlich. Ja, aber ich finde es schön, dass sie einem erlauben, einfach gute Leute in die Hölle zu schicken, weil. <lacht> wen interessiert's? Bei dem anderen bist du immer gemeint. Nein, du hast das falsch gemacht. Wie konntest du das zulassen? Obwohl hier ist das ja wohl wichtiger, wenn man, ob man entscheidet, wenn man in die Himmel oder Hölle kommt, als ob man als wenn man Lehrer ist und mal großzügig ist. Also wirklich. Woche diese einen Lehrer oder so oder irgendwas. Da warum immer, wenn so jemand mit dem Kreis namens Bob äh, durch, äh, da wenn du dir das zulässt, die, die lachen dann immer wie so ein wie diese so Antagonistin in irgendeiner kinder Kinderserie, Wie diese, wie werden die gleich zu Hause sich irgendwie einen Zylinder aufsetzen und ihren, Sch ihren Schnurrbart streichen, was weiß ich, was böse so Wichte machen. Aber so sieht das Gelächter aus, wenn die weggehen. Ich weiß nicht, was da los ist. Und ja, dieses Spiel habe ich nie hinbekommen. Ich weiß nicht warum. Um, ich und jetzt kriege ich sag, jetzt krieg ich's hin. Toll. Torfeffekt. Weil also, das hier schon viel länger aufgenommen ist und ich hätte wissen sollen, dass ich das hinbekommen würde. Ich sollte mich besser vorbereiten. Das sage ich, aber ich weiß sehr wohl, dass ich das niemals machen werde. Warum zur Hölle habe ich eigentlich diese 20er-Schein immer die benutzt? Das ist die dümmste Idee, die ich hatte. Ja. Aber hier auch die Himmelskiste sieht nicht so schön aus, finde ich. Die Höllenkiste sieht einfach viel besser aus. Ich meine die Videokiste, die einer Kiste sieht einfach wie Kisten aus. Das ist aber komisch, dass Mimics immer nur Kisten sind, oftmals. Weil Mimics können alles sein. Die können Tisch sein, die können dein Bett sein. Die können die Schranktür sein. Du kannst nie wissen, wo eine Mimik ist. Die können die Münzen in der Kiste sein, nicht eigentlich die Kiste. Das wäre auch interessant. Stell dir das mal vor. Du öffnest eine Kiste, erwartest, dass es eine Mimik ist, bereitest dich vor, nichts passiert. Okay. Du nimmst die Münze raus und willst wirst von der verdammten Münze gebissen. Du brennst das gesamte Haus nieder. Exorzismus ist nicht mehr genug. Ja wirklich, das ist. ist sind so interessantes Konzept. Sie werden einfach nur immer Kisten als Kisten benutzt. Das ist immer blöd. Warum macht man sowas? Das ist wirklich schade eigentlich. Ja, ja Das ist auch so. viele Sachen, das einfach das Potenzial von Sachen einfach auf Stereotyp reduziert, was immer schade ist. Mit zum Beispiel verschiedene Klassen oder sowas. Es ist auch oftmals, dass Summoning in vielen Spielen nur sowas vernachlässigt wird. Und auch Puppeteering, was anscheinend verschiedene Sachen sind, man nennt immer wieder was Neues. Halt, es gibt Unterschied zwischen man beschwört irgendwie einen Drachenkopf, der dann eine Attacke macht, was auch unterschiedlich ist von einfach Restattacke machen. Das kann man verschiedene Sachen mitmachen. Hat Potenzial, was nicht genutzt wird. Und Puppeteering, wo man einfach dann so einen Minion hat, der macht, was man ihm sagt oder halt einfach zwei Optionen hat oder sowas, dass er entweder passiv ist, dass er entweder wegläuft oder sowas und dass er entweder alles angreift oder nur dich verteidigt oder sowas. Das sind immer so ein paar wenige Optionen, das wars. Escape from Heaven. Oh nein, was ist da oben passiert, dass du entkommen möchtest? Ich verstehe es nicht. Vielleicht ich vertraut einfach jemandem nicht. Kann passieren, oder? Aber wenn wenn du irgendwas Schlimmes in deinem Leben getan hast, zum Himmel kommst Du würdest Gott nicht vertrauen. Das wissen wir doch alle. Würdest du einem Gott vertrauen, der dich in den Himmel lässt, obwohl du etwas Schlechtes getan hast? Nein. Es könnte irgendein... Irgendein... Irgendeine, keine Ahnung. Im Koma irgendwas passieren, dass du das siehst, obwohl es nie passiert ist. Das weiß man nicht. Da muss man aufpassen. Und ich glaube, das Video ist gleich zu Ende. Ich, sollte, ich hätte eine Pause zwischen... Machen müssen, um zu gucken, dass mit dem Sound nichts passiert ist. Aber jetzt ist es zu spät. Kann ich es gegen machen. Und ja, dieses Mikro ist übel. Ich habe schon wieder gesucht, das muss ich beides rausschneiden. Tut leid, das ist halt eine Kamera mit Mikro, deswegen ist es nicht gut passiert. Warum ist auch nichts passiert? Naja, weil Sachen noch passiert. Ist immer so. Ja. I want I want to find the treasure. Ist reden die von der einen Kiste, die jemals ergraben wurde weil es wurden nie andere Kisten vergraben. Es wurden einfach nach welchen gesucht, weil man eine vergrabene Kiste gefunden hat. Und dann wurden nie wieder eine andere gefunden. Weil Leute keine Kisten vergraben. Nur Kleinkinder.